ja und willkommen. Mein Name ist die P. Oh. Und ich bin Battle Mario Master. Hallo. Hallo. Wir begrüßen euch zu Mario Party. Hey. Ja, mit auf dem letzten Brett der ewige stern Ja. Ja. Und ja. Aníro Spaß ran hat, hat uns alle wieder zum start zu bringen. Ja. Mit niemand hier Sterne bekommen. Was irgendwie nicht so funktioniert. Weil ich keinen Stern habe jetzt. Da war ich so doof ja du hast 83 Münzen, wie kommt es? Ja, ich kann die nicht ausgeben. Ja. <lacht> das. Hi. Guck! Boah, du hast mich gerufen, also hier bin ich. Dann dafür erhebe ich eine Gebühr von 20 Münzen. Ich muss wieder gehen. Ich bin viel beschäftigt. Ich muss sabotieren. Tschüss. Hast du das gesehen? Cool. Wieder ja. dann da auch einfach hingeiert, hey. es ist so ekelhaft. Jetzt zum Stern etwas soll ich denn sagen? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da schon mal. Ich sehe schon vor, dass ich irgendwann zu Bowser komme. Und, und mich dann schwarz ärgern werde. Okay. <lacht> <lacht> <lacht> Ja. Eine Sekunde Hunde langsamer, aber trotzdem. du lang gegangen dann nicht Los, Stern an mich jetzt so gerne Nimm, äh, ein und wie sich da anfühlt nimmt einen charakter aber nicht mich okay. hat er, hat er Dreck. ja damit so viel zu verlieren aber schon wieder zehn menschen brauchst du doch ein bisschen kleingold ja dann sollst du noch ein bisschen kleingold bekommen bitteschön also nicht so dass meine kinder ernähren moment mal du hast keine kinder doch habe ich wohl davon wusste ich aber gar nicht So ja, Herz. Okay. Hm? Hey. Okay. Nein, nicht Beaty. Time. Mhm. Dann glaube ich, Nein. Hm. ich auf mich, dann auf irgendjemanden anderen. Wolltest du mich, ne? Wolltest ähm, mich auswählen? Du rein musst rein mir rein meine rein Sterne rein abnehmen? Das ist doch gar nicht wahr. Ich erkenne es doch an deiner Stimme. Okay, wo, wo gelange ich jetzt hin? Zum Start. Ich habe die Schnauze voll, immer wieder zum Start so, geworben zu werden. Du kannst dein Schicksal nicht entkommen. Ich merke schon schon traurig dass ich ihm nicht entkommen kann mario's big band oh, das ist lustig, ja, du bist doch so du bist so ein guter geiger hm. ich, so gerne. Ah. ich bin ich bin ich bin der hervorragendste geiger der Welt verpasst überhaupt kein Ja, Aber er hat geworfen. No, ich habe ein verpasst. Ich habe auch nur ein verpasst. Wie habe ich nicht gewonnen? Oh okay. Es ist doch zum Oh Mann! Das kann doch nicht sein! Oh, wenn der jetzt eine Eins kommt uh, wo teleportiert er sich denn hin? Ach, an und dahin. Hm. Hm. noch dahin. Ich noch sterben. Ich jetzt auch erst Platz dann. Stimmt, du hast recht. Wenn er jetzt gewinnt. Ich hoffe, dass er nicht gewinnt. B-Bowser, mach uns nicht unglücklich! Oh verdammt der Dreck! Haha, schlag das! Oh. Nein! Das darf nicht wahr sein! Das, darf nicht, das kann doch nicht wahr sein! Ah, ah, warum? irgendwo auch mal gut da ist einer und er kommt auch dahin aber <lacht> oh da gibt es auf dem ersten platz deswegen ich bin nicht auf dem ersten platz aber höheren platz sammle alle münzen sammle alle Mia. Da wo vario ist, das oben ist der. Ja, und dann würde es halt direkt zum stadtzeug kommen. das muss ich mal Doch, Unglaublich. Mhm. Okay. Wo komme ich hin? So. Darauf erstmal ein paar Münzen. Will nicht Pflanzen. Pflanze, oh, Tanzendembuch. Oh, hab ich habe so vergeigt letztens. Ich weiß. So, ich muss ein bisschen mehr A drücken. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen mehr, aber nicht zu viel. Bin nicht zu viel. Sehr tief. Mm. Ich nie gesehen, hat so tief war. glaubt du, hast du dir die Nase angestoßen? Ja, meine Nase ist zu so dick, da passe ich noch nicht durch. <lacht> nur ich stehe da. Wenn ich aber auch sagen darf, ich komme auch nicht wirklich voran. Du zwei Sterne. Ruhig. Ja und? Ich komme trotzdem nicht voran. Paddelgedaddel. Ja, wir dürfen wieder den Stick drehen wie die Weltmeister. Aber ah, Warte, Moment. Wir werden ja nicht Weltmeister. Ja, lass uns über die Fußball-WM reden. War ganz schön scheiße. Warte, letzte? Ja, die jetzt. Wir sind ja. rausgeflogen habe ich gar nicht verfolgt. Ich muss gar nicht, hat eine WM ist. Ja, in Katar. Ich gar nicht mitbekommen, ich dachte. <lacht> da merkt, merkt man, Saniero ist nicht auf, auf dem neuesten Stand der Dinge. Normalerweise gucke ich mir die WM immer an. Also wir haben gegen Japan verloren mit 1: zu 2. Mhm. Nein, dann haben wir äh, 1: 1 gegen Spanien gespielt. Die Vorrunde wir noch, sind, äh, also ja. die Gruppenphase oh. noch. Ja, wir sind Nein. in der Gruppenphase schon rausgeflogen. Schon wieder? <lacht> ja, schon wieder. Aber schon letztes Jahr. Genau. Letztes, Jahr? letztes Mal. Letztes Mal. Und gegen Costa Rica haben, haben wir zwar 4 2 gewonnen, aber aufgrund der Tovendifferenz sind wir rausgeflogen. Cool. Cool, ne? Ja. Wir waren ein paar neue Leute. Du? Ja. Oh Gott. Ja, Bowser Ganz viele schöne Spiele. Wenn mhm. nee, ich mindestens 90 Punkte erreiche, verlieren wir 20 Münzen. Okay. Ja, ja, ja. Oh, mach mal, oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? schon ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Hm. Hm, no, ich glaub hm. 97 nur für nur Luigi sich ah, ähm. konnte der jetzt überhaupt verkacken das war glaube ich glaube ich eines der einfachsten gesichter überhaupt ja irgendwie schon musste nur rein, ne? ja, man musste nur die nase ein bisschen nach oben bewegen und die augenbrauen ganz ganz rausziehen nee, das war die ganze kunst dahinter Na, war ich was das 1, fragst du 2, mich? 3, 4. 5, 6, verdammt. Oh, du könntest. Ich möchte dir eigentlich nicht sagen, du 3, könntest 4. auf dem Fragezeichenfeld landen. Lande auf dem Fragezeichenfeld. Wenn du nach links gehst. Ja, lande ich ja nicht. Doch landest du wohl. Nee, 1, 2, 3, 4. Der Teleporter zählt nicht als Feld. Wollte ich mal sagen. Mach es einfach dann mache ich doch einfach. ja mach es doch mach ich noch mal haben nicht voran ey. nicht außer geld ich Irgendwie nicht so eine gute runde irgendwie nicht Gut, wir müssen nichts machen. Das ist schön. Okay. Stark. Einfach fallen gelassen. <lacht> Einfach fallen gelassen. der war Wario? Marius 2 oh, danke ich beschwere mich nicht was ist denn mit los <lacht> oder oh, dämliche brett und gar nicht wo du hingehst, ey. ja ich glaube, es war, glaube ich sogar so, wenn man zu Bowser kommt, dann verändert der sogar, glaube ich, äh, die Wartmaschinen. Okay. Ah ja, und und dann nimmt ihr davor natürlich noch einen Stern weg. Wohl. Cool. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Bin ne. <lacht> ja netter. Ich komme ja null voran. Das ist doch voll schwach, Was soll ich denn sagen? Ich komme auch nicht voran. Du hast zwei Sterne da ruhig ey. Ich bin niemals ruhig nämlich mal eine Chance irgendwie aufdollen endlich ich komme voran glaube ich muss da lang wenn ich mich nicht irre komme ich dann glaube ich nach da oben hin ja ich komme nach da oben hin und kann mir jetzt glaube ich den letzten stern holen und okay. dann werden auch endlich neue sterne verteilt dann hab ich vielleicht mal irgendwie eine Chance. ich gebe mein Bestes. Gott. Ach oh. Gott sei Dank, ey. Ja, Bowser, es tut mir leid, ich stelle es verloren. Gib her. Dankeschön. Hat jetzt lang genug gedauert. Bitte, sieben neue Baby Bowser. Wow, oh, ist natürlich gut. Na gut, als nächstes werden diese sieben eure Rivalen sein. Holt tief Luft und gebt euer Bestes. Die Babyboys sind hart nehmen. Wieder schon von dem nächsten. Na, Kran. Also ich glaube, dass Mario auf dich losgehen wird. Ja, ja. tippeln, wenn, wenn man dich packt. Ja, aber du hast die meisten Münzen. Der geht auf dich los. was mich bloß Ja, du Stück. Ich berühre ein schnell, tippeln. Schnell, tippeln. schnell tippeln. Schnell tippeln. So schnell tippeln. Oh nein. Er hat dich. Oh, gedrückt wie ein weltmeister offensichtlich warst du nicht weltmeister genug hey. also ja, sagen dass das spiel nicht irgendwie gelingt ist oder so also wenn sie mich packen dann kriegen sie mich die ja, ich frage mich wieso ne weil ich so schnell tippen kann an wer wird der gewinnen ich glaube dass luigi gewinnen wird warum denn auch nicht Die Sterne weg, bevor ich daran komme, ey. ich hoffe mal, dass Luigi jetzt versagt. Er nee, sieht nicht so aus. Nein. So. Hm. das wird Luigi gewinnen, wenn er so weitergeht. Also, wenn es so weitergeht, dann ja. so ein déjà vu weil wir haben beide nicht das erste brett gewonnen und dann würden wir auch noch das letzte brett auch verlieren so irgendwas aber wenn du nach links gehst dann dürftest du glaube ich zum stern kommen ich auch. danke oh, du auch da hast du eigentlich mal, mal genug münzen Jetzt pass auf, was passiert, ey. Okay. Das gewonnen. Das gewonnen. Ja, der der Würfel auch nicht sehen. Guckt halt mal an, guckt halt an. Alter. Guck halt an, ey. Da müssen mir ja sagen, dass das Spiel irgendwie nicht darauf programmiert ist, mich zu mobben. Ich schaue niemanden an. Hier echt nicht, was mit rechten Dingen zu. Ey. Ich kann nichts dafür. So, da kommt der nächste Stern, den hole ich mir auch noch. So, wo wollt ihr von mir? Wir werden das dich verfolgen. Piranha-Verfolgung. Du darfst auf dem Skateboard fliehen. wiederholt B, um der Piranha-Pflanze zu entkommen. Okay. Ich glaub, da kann ich irgendwie nicht bei ihnen an ne nee, muss halt immer B drücken und über alle Hindernisse springen Nein. <lacht> <lacht> <lacht> ja, <welchen da? lacht> oh Gott Cool. Ja, ja, ja, ja. Oh nein! Nein, Mann. Ah. <lacht> Geh weg von hier. Die Piranha Pflanze sieht ziemlich hungrig aus. Sie hatte heute noch nicht gefrühstückt. Wie lange ist denn das noch? Das geht noch, geht noch ein bisschen. Ah. Geh weg! Nein! Na, äh, du hast geschafft. Ja, jetzt ah. hast du es geschafft. Ah. Na, das. Wie sie dich auch, auch, auch zweimal beinahe erwischt hätte. Ja. Ah, okay. Eins. wesentlich an einen Stern jetzt gleich, außer der nimmt mir jetzt weg. Ich glaube, der war auch da, wo ich bin, oder? Äh, nicht nee. Nee, ich den, das war noch dahin jetzt da hin. Kommt er zu dem, wo du jetzt bist? Ja. Aber er kann, er kann ah. sich ja keinen Stern leisten. Er hat keine Sequenzen. Wäre jetzt so geil gewesen. Ne? Jetzt beide abgestoppt bitte. Aber ich glaube, er kommt zum buch Wenn ich mich nicht täusche, ja, er kommt zum buch Hat mal deine Brieftasche bereit? Nicht meine Brieftasche! ich meine Brieftasche! Nein! Mario, support die Familie! Nein! Okay. Das sind irgendwie irgendwie die letzten sind irgendwie die letzten fünf runden wo du halt echt aufholst cool. schon wieder eine zehn cool. wow okay wow das stimmt. Da hat er jetzt echt zwei Sterne. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wo kommt man denn überall hin? Ich weiß auch keine mehr. Also nach rechts unten kommt man auf jeden Fall zum Start. Weiß ich. Ich kann hier kommst du nach oben hin. Dann nach dahin. Ja, genau nach dahin. Hallo, ich Hallo. Aber du kommst aufs das Oh, no. Ah, was sollt. Oh, noch eine 10. Cool. Das ist unglaublich. Wie machst du das nur? Wie habe ich jetzt drei Sterne bekommen? Ich, ich frage mich das auch. Wie hast du das gemacht? Wie? Erstmal alle ähm, manipulieren. Ne? So, was passiert jetzt? Ich habe nicht mehr so viele Münzen. Na ja. Meinst du, der kann nicht mehr so viel passieren? Ja. Ah. Okay. Ah, ah. Er muss zahlen. Luigi. Wie viele? Heiß. Vielleicht. Halt an und... Halt an nimmt ich mach... Nimm das hier einfach alle! Ich glaube, kann nicht mehr gewinnen. Vor allem deswegen. Komm, 8 und 9. 8... Ist nicht wahr! Hier ist nur 9. Gott sei Dank! Können wir die nicht umdrehen? Dann werden wir neuen. Nein. Er mit dem Stern habe ich mir verdient. Und das Schöne daran ist, ich mir jetzt noch einen Stern. man oh, Mann. Oh Luigi, halt mal. Hat man eine Brieftasche bereit? schon wieder voll übertreiben ja, ey. also reicht nicht zu gewinnen muss man irgendwie nach so riesen abstand gewinnen ja Und am ende müssen wir wieder so dadurch gehen so oh, wer hat die meisten sterne oh, wer hat am ende gewonnen ich habe mich noch wer gewonnen hat ja jetzt hey. irgendwie immer so gehe äh, ich jetzt lang ist also ah. noch einer Wir müssen niemand da lang gegangen weiß ich doch nicht sagt du es mir ja, noch kannst du dir nicht leisten jetzt sowieso nicht oh. mehr cool. hm. du darfst den kran steuern Okay. Du musst auch, äh, du musst auch wiederholt A -meshen, äh, meshen, wenn du äh, jemanden gegriffen hast. Nicht mehr, Siehst du da? war äh, die meisten. Also, was... da möchte ich lieber die Truhe nehmen. Okay. Egal, was, nehm ich an! <lacht> look at <that> booty. <lacht> Da hätte ich lieber die in die Truhe genommen, weil die Truhe ist zehn Münzen wert. Okay, wusste ich aber nicht. Ich bin sofort dahin gegangen. Ja gut. Aber trotzdem, fünf Münzen, bitteschön. Wenn jetzt auch nicht so ein Unterschied. Meinst du nicht? Oh, Na oben oder geht direkt aufs Bowser fertig krieg ich krieg die Krise. Mama mehr, was machen wir? Neun. Ja, was machen wir denn hier? Kommt zehn. Verdammte, weg! Was? Okay. Warum? Wow. Bei mir hat sich gar nichts geändert. Wir haben alle 18 Münzen. Einarmiger Bandit. Ein Bandit, der nur einen Arm hat? Das, das muss ganz schön selten sein. Ja. Selbst wenn, wenn er noch das dritte Bild geschafft hätte, er hätte nur eine einzige Münze bekommen. Wohl cool. Wäre dann trotzdem Zweiter gewesen. Wo bin ich denn hier? Hey. Hm. Hm. Und lass mich raten. Okay. Äh... Ich komm, ich komme eh nicht mehr zum Stern. Ja, hab ich auch dran gedacht. Never mind. Schaut hier nichts an, ne? Nein. Stern. Tatsächlich ja! So, einmal gewinnen bitte. Oh, großes Let's go! <lacht> Nicht, diesmal bin ich nicht in dem Kostüm. Oh no! Aufhören! Was ist? verloren gegangen Was? Was? Was? Da weil er gar nicht mehr so viel an er hat oder nur noch zwei Nur eine abgezogen oh, ich krieg noch nicht mal genug da komm, da hätten, hätten wir noch auch, auch gleich, gleich ganz ausziehen können Keine Münzen. Geh weg. kommst schaffst du aber sowieso. Nee, oh. oh, so ich. Also habe ich Okay. okay. Cool. Warum haben wir wow. mal hier? Keine Ahnung. Jetzt kommt ja auch nicht an einen Rand, ne? Hey, Kann mal wo er Ding geht. Hast du gesehen, wo du landest? Äh, ich, lande ja. ah. ich lande wieder am star Ne, Nee, doch nicht. Dafür müssen also wir jetzt auch fragen. Aber... Wie ist halt überhaupt? Äh, die vorletzte. Oh. Du hast was? mitbekommen. Was da passiert ist. 25. Wie hat er so viel bekommen? Das war ne? Ja. von dir jetzt klaut, ne? So, was von mir klauen? Also kein stern ja? Ne. Ne? Ne? Nee. Alter. Alter. habe so 17, 16 Münzen irgendwie. Ja. ja. Dann war es das wohl mit diesem Weltwald. Oh, so na. So na. So na. Ja, ich bin voll bei Kampf. So Ich. Oh. Oh. Jetzt habe ich keinen Münzen. Das ist okay, das hast mit dem Münzstern, ne? Und jetzt kriegst du auch noch welche. <lacht> Danke! nicht mit null münzen herausgehen rausgehen können er muss es ja. ja noch irgendwas haben ja schon ein pokédex vervollständig war nein okay. warum nicht weil ich ja äh, dich ganz so viel pokémon spiele Okay. ja habe ich gesehen irgendwie nicht ja. online nee, nee. nicht wirklich nicht so dein spiel war keine zeit war keine zeit Ich du hat denn so mit dem Gameplay. ich finde es nicht. Also ich finde es nicht, sch also nicht schlecht. Also als irgendwie bei dir irgendwie auch Frame Einbrüche so? Ja ich mein Ich wer ist ja der Schmierwald, der ist am schlimmsten irgendwie. wieder läuft irgendwie alles in Zeitlupe, ja, Irgendwie schon. Wo die, wo die Gift arena da war, glaube ich. Ja. <lacht> da bin ich nur in Zeitlupe. Und ich habe mal als Spiel geladen als ich im Wasser war. Da stand, hey. ich, da stand ich irgendwie eine Weile lang auf dem Wasser, wie Jesus. Vielleicht bist du ja Jesus. <lacht> Hattest so du wieder Fotos gemacht von irgendwelchen Glitches, Mal gegen Mimikma durch eine Wand gekämpft. Wow meint auf einer seite und andere auf die andere ja ich habe gewonnen 96 prozent ich habe mich wer gewinnt ey. Ist, ist offen für jeden eigentlich schon ja. es sei denn ich kriege jetzt noch einen stern dann habe ich auf jeden fall gewonnen äh, der spielstern ich ja. habe gewonnen ja, ach nee. Wenn du alle Sterne bekommen hättest, ich glaube, da hättest du sogar geworden. Ja, wann Was? Das? Was? Den kriegen wir beide? Wieso das denn? Hey, da bin ich da, Champion. Da ich Da geht doch noch. Ja. Ja, was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? Ja, wir haben jetzt ha. erstmal oh. fliegen die weg. Der aber nicht aus, jetzt auseinander war. Ja. Hey. Yeah. Wir haben es geschafft, wir haben Bauser besiegt. Yay. So ein Mist. so dann kommen jetzt zum letzten mal doch münzen rein yeah. und unsere sterne 100 100 100 100 100 100 100 100 100, 100 100 100 100 100 100 immer noch immer noch 100 wir haben unsere sterne wieder und jetzt kommen die credits das heißt wir können jetzt eigentlich ein fazit zu dem spiel machen also ja. dann was hältst hey, was du vor dem spiel hat es dir spaß gemacht Es geht. das spiel ist ein bisschen rustikal muss ich ganz ehrlich sagen rustikal Ja, keine Ahnung. Die neuesten machen mir ein bisschen mehr Spaß als dieses hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn es Surfer äh, von der Mario Party-Theologie auf dem N64 äh, angeht, ist dies auf Platz 2. Weil da gibt es einen Satz. Hi. Zwar ist äh, dieses Mario Party auf Platz 2. Mario Party 3 ist auf Platz 1 und Mario Party 2 auf Platz 3. Ja, okay. Ja, wir werden auch Mario Party 2. Hi, let's play, aber noch nicht jetzt. Mhm. Jetzt da bist du noch ein bisschen Geduld haben. Haben ähm, Kinder. Ich muss mich noch um. emotional hiervon erholen. Ja. Yeah. Ich bin auf dem Stern. <lacht> Moment, mal bist du nicht auch gleich, auch, gleich auch auf dem Stern. Okay. Ja. Es Luigi. Juhu. Plan. Planners. Das oh. sind die Plan... Die haben das geplant. Diese Typen. Ja. Diese Typen. Nee, nee, nee. Et Planning Advisor. Wer war das? Das war der. Ah, du bist auf dem Stern! Hilfe! Hilfe! Wer <lacht> entführt? Was von E jetzt entführt. Die Chief Programmers. Das sind die. Diese Typen. <lacht> Ah, jetzt gehe ich weg. Die Programmierer das Spiel war definitiv sehr sadisch, sadistischer als der Rest der Trilogie der <lacht> Serie. <lacht> ja, dieses Spiel ist wirklich sehr sadistischer als man das denkt. Also, beziehungsweise als ich es auch dachte, ich habe es gar nicht so sadistisch in Erinnerung. Wenn du letzter wirst, wirst du noch nicht mal irgendwie auf den Endscreen irgendwie angezeigt oder so ist, irgendwie weiter nicht. Getötet von irgendwas ey. jetzt, ja, bei, also bei Bowser's Magma Mountain und jetzt gerade bei Eternal Star war, war es ja nicht der Fall gewesen. Ja, ja, aber sonst bei den anderen, weil jemand irgendwie in der Lava ertrunken oder so, <lacht> oh, du bist jetzt da hier, schwimmen bisschen darin. Ja, die Designers, wer war das? Diese beiden. Oh, ja, ja. Ja und diese Typen. Das brauche auch noch ein Stern kommt, ne? Der wird, glaube ich, auch noch kommen. Nein, aber gar nicht verdient nee, niemals. Wie der jetzt 16? 16, ja. Ich glaube, ich mache auch den Rest auf irgendwie... <lacht> Best of gehört auch irgendwie dazu. Allein, allein was hier schon passiert ist. Vielleicht nicht in nächster Zukunft, aber so hin und wieder. Da das, könnte man, das könnte man als Weihnachtsgeschenk, Henk, ansehen. Ja. So ein bisschen. Ja, diesen Monat auf jeden Fall noch. Irgendwann. Ja. Ich meine, wir hatten ja auch schon ähm, zu Superstar Saga hatten wir auch schon äh, ja. und, und so ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk und da war Bowser gerade. Hast ihn gesehen? Ja. Der Sound Director. So der da. Ich gehe jetzt zum Neptun. Mhm. macht da und Unfug. Wer war das? Das ist der Typ, der aus dem Minispiel-Haus ist. Der braucht doch keinen eigenen Sternmann. Ich bin auch. Hier. Mhm. Und ich bin auch hier. Was würde ich der gleiche Typ? Ja, das sind Zwillinge. Einige Zwillinge. Oh, genau, Zelda. Hm. Wollte was kaufen? Bitte oh, man aber noch ein bisschen länger hier, so wie dann ausschaut. Ja, also oben. ein bisschen, ein bisschen gehen die Crails noch. Ja. Sampling Voice, Charles das. Martinet. Uh? Uh? Der nicht die Stimme von Mario spricht im Mario-Film. Ja. Boah. Hallo, ich bin's, der Kumba. Die deutschen Stimmen gefielen mir aber. Hm? Ja, auch. Auch der Grafik-Support. Dein bester Freund die Piranha Pflanze erinnert sich noch. Ja. <lacht> ich vergesse, nee. Der Steinbock hat dich böse angeguckt. Ein Stein auf einem. Ja. Was haben wir hier? Ein Fisch ein auf Fisch einem Fisch. Stern. Oh, ein Fisch das auf, auf einem Immer Stern skurriler. Im ist ein Stern auf einen Stern. Ja. Ein schwarzer Bob-Omp, auf einem Stern. Ja, warte mal, was kommt als nächstes? Warte. Ich weiß es, Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich was ist denn? Was ist denn? Weiß es, ich weiß Ah, oh, ich hätte es beide erraten. Was wolltest du denn sagen? <lacht> Gar nichts. Special thanks. Du? Diese Typen. Was ist mit mir? Ja, und, und zu mir? Mir? mir das bin nicht ich das bin ja auch nicht ich nicht mehr nicht mehr nee, wir kriegen kein special thanks oh man Ah, oh. manager also schön wenn spiel sagt und dich ja und dich leute sind alle halt wichtiger hm. werden gelöst wenn da irgendwie so ein wenn er irgendwie angezeigt wird sadismus manager <lacht> ja. mario master äh, supporter hm. producer dann hp hm. Produkt ja. ist Daniel P. Da bin schon wieder ich. Slifer der Executive Producer oder wie auch immer. Ja, Slifer die Executive Producer ja. and Obeliskedomender Slayfer die die ja. Executive Producer and Mega Ultra Chicken. Ja. Mega Ultra Chicken. Schön. The End. Wir sind dann. fertig. Dann. Okay, cool. Und ich denke mal, mit diesem wunderbaren Titelbildschirm verabschieden wir uns von Mario Party. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. An einigen Stellen mehr als äh, andere, aber ja. Aber trotzdem, es hat uns Spaß gemacht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, mal zu unserem neuen großen Hauptprojekt. Was ja. wir noch nicht sagen werden. Es wird euch überraschen. Ja. Also, bis dann und ciao. Ja. Ciao, ciao.